Man hat überhaupt keine Technik dabei und möchte aber ein tolles Interview machen. Aber man hat kein Stativ, man hat keine Klemme, man hat kein Licht, man hat keinen externen Ton. Was tun? Und da sage ich einen Tipp erstmal für heute. Der Corona-Tipp für das Smartphone-Video. Hier, Rapsöl. Einmal rum. Mit dem Haushaltsgummi, dann nochmal rum, erstmal das Gummi um das Smartphone Warum? und dann geht es hier instant rüber. Nummer 1 und Nummer 2. So, jetzt bin ich hier optimal verkoppelt.